Geh wie Gummibündchen. Gummibündchen sind leider an vielen Windeln Schwachstellen, denn es sind Verschleißteile. Ein Gummibündchen hat die Aufgabe, dass der Stoff und die Windel eben dann gut am Beinchen hier zum Beispiel in dem Fall sitzen, dass sie dann schönen Abschluss bilden. Genauso ist das oft am Rücken. Der Gummi kann jetzt natürlich leiden. Also was lässt ihn denn leiden? Das wären einmal zu hohe Waschtemperaturen, zu hohe Schleuderzahlen. Und auch zu oft im trockner bei einer zu hohen Temperatur. Da musst du ein bisschen aufpassen. Das kann wirklich auf die Dauer, auf mehrere Jahre hinweg ähm, oder wenn du eben auch jetzt nur das auf zwei Jahre machst, ständig bei 95 Grad und dann eben bei ganz hoher Temperatur im Trockner und das Ganze bei 1400 Umdrehungen vorher, dann kann dein Gummi wirklich ausleiern. Wenn du jetzt deine Windeln an der Luft trocknest und sie auf der Wäsche, normalerweise auf die Wäscheleine hängst, dann möchte ich dir folgenden Tipp geben. Wenn du sie normalerweise so aufhängst, dann kann diese ganz nasse schwere Windel auch hier eben an den Gummibündchen sich dehnen. Da entsteht ja eine ziemliche Kraft da drauf, wenn so eine Windel noch sehr nass ist und dann ist die, äh, das Gummibündchen auch über längere Zeit hinweg halt gedehnt. Das leiert auch aus. Dann machst du es einfach so, dass du die Windel wenigstens teilweise über mehrere Wäschelein dann legst, damit hier nicht so viel an Gewicht da eben dann die Gummibündchen belastet.